und so dich ich bedanke mich ja ja reisende wie wir. reisende wie wir. reisende, wie wir. reisende. Also da, ich habe jetzt das Schönste äh, entdeckt heute Morgen. Die T-Shirts sind so schön. Dass, äh, wo gibt es denn die zu kaufen? Ne, okay. ich selber gemacht, ganz selbst einfach, gemacht. selbst gemacht. Wo ist ihr Stand? Ne? Kein Stand. <lacht> Was meinen Sie, wie viele die jetzt gekauft hätten? Das hat man uns voriges Jahr schon gesagt. Aha, okay. Wir müssen unbedingt ihre Adresse haben, damit wir die nächstes Jahr eine Bestellung abgeben. Jetzt kommt das Beste. Guck mal, was hier steht. Der Weg ist das Ziel. Genau so ist es. Genau so ist Und es. Und manchmal, sage ich immer, ist das Ziel auch der Weg, ne? Weil der Weg so schön ist. Richtig. So viel Spaß. So, danke. Tschüss. Guck mal, die haben ja hier den mega Stellplatz mit Palme. Das ist ja hier der Hammer. Glaube ich ja nicht. Morgen. Gelbe Zone, morgen. Habt ihr die mitgebracht, die Palme? Ja klar. Oder wie viel muss man zahlen, um auf diesem Luxus-VIP-Platz mit Palmen hier zu stehen? Ist ja, ja. unglaublich. Ist Sonnenplatz. Eindeutig. Und das Fahrzeug sieht auch nach Sonnenplatz aus. Sehr schön. So, Ist Herr Kemp, jetzt gibt es noch eine kleine Planwagenparty. Ja, guck mal. Mal gucken wo, also die, die Herrschaften haben gesagt, das wäre toll. Wir ihr nicht beschweren euch yes. das? Ja, ja. können bei uns kann Also sein. das sind wir gespannt. Auf jeden Fall ist das schon mal eins toll, du hast gleich eine Klimaanlage hier. Eins toll, ich muss nicht selber fahren. Du musst nicht selber fahren und du hast eine Klimaanlage. Ja? ja. Und ja. Hat der Wind, du? Sie hatte sich gestern sogar schon eine Jacke ja, anziehen hier. müssen. Na, ja, Ja. Also von daher, aber wir haben gefühlte 38 Grad plus 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ja. Sehr, sehr cool. Es geht jetzt ganz weit nach oben und man sieht schon, wie von jetzt, dass da unten der Reise-Rubi-Städler Wow. Boah, wie schön ist das denn? Ja, so ein bisschen. Wow. Oh, ist das schön. Wahnsinn. Ach ja, guck mal, da kommt noch einer. Oh, herrlich. Irre. Darf ich fragen, wie lange liegen Sie schon hier? Ja, wie lange sind wir schon hier? Eine Stunde. Das ist der Hammer hier, oder? Schön, das ist eine tolle Aussicht. Reisende wie wir, Reisende wie wir, Reisende wie wir, Reisende wie wir. Also ich möchte mich bedanken hier bei Sehr euch schön. für diese tollen Tipps hier. Wir freuen uns. das ist wirklich super. Das ist ja nicht wahr, oder? Sie haben noch mehr Kollektionen? Ja, natürlich. Man kann nie jeden Tag das Gleiche anziehen, oder? Wie kriegen wir jetzt jeden Tag ein neues T-Shirt zu sehen? Wie sich das gehört? Ich finde das so klasse. Ich finde das so klasse. Das heißt, wir haben jetzt auch das ist nicht, Da das steht jetzt auch das gleiche Treffen, aber steht was ganz ja, anderes drauf. Natürlich, ist ja auch weiß ja, und nicht schwarz. Wer ist denn hier der kreative Teil bei Ihnen? Ja. Sie? Ja. Boah, ich finde das total toll. Ich zeig mal hinten. <lacht> Urlaub mit ist die beste Art der Freizeitgestaltung. Mit Wohnmobil, natürlich. Absolut. Urlaub mit Wohnmobil, natürlich steht ja, natürlich. hier auch, ist die besser. Da da. Darf ich fragen, seit wann äh, sind Sie denn Wohnmobilisten? Oh, seit 12 Jahren. Ja, Seit zwölf Jahren. Jahr. Ja. Und vorher schon irgendwie Camping-Erfahrung gehabt Nein. oder gemacht? Gar Null. nicht. Null. Eingestiegen direkt ins Wohnmobil. Genau. Nicht erste, vorher Zelt und das Wohnwagen. Das erste Nix. Wohnmobil selbst gebaut. Um selbst zu probieren. gebaut? Ja. Also ausgebaut? Ja. Auch Ach, sehr ja. mutig. Ja. Und was fahren Sie jetzt für ein Wohnmobil? Welche so Reisemobil. Größe? Unser, Reisemobil Unser Spruch entsprechend, der Weg ist das Ziel. Wir sind wieder umgestiegen auf ein Reisemobil. Wir sind eben mehr unterwegs. Wir haben noch viel zu erkunden. Wir kommen aus dem Osten und der Westen ist groß. Das stimmt. Was war denn bisher das Lieblingsland oder die Lieblingstour? Eindeutig. Deutschland. Deutschland. Von ganz vorn bis ganz hinten. Also ich möchte gerne morgen eine Verabredung haben. Ich möchte gerne sehen, was Sie morgen für ein T-Shirt <lacht> haben. Es ist unglaublich. Also Sie haben aber jetzt nicht für jeden Tag. Wann reisen Sie denn ab? Sonntag oder Samstag? Sonntag. Sonntag. Das heißt, Sie haben noch ein T-Shirt wahrscheinlich. Mehr ja? haben Sie doch nicht, oder? Nein, nein. Wahnsinn. Ja, ich mache das oder? immer so, so. Wahnsinn. Da steckt Liebe drin. Ich ja. finde das ganz toll. Ich glaube... Sie sind auch sehr lange schon zusammen ne, zum Thema Liebe, oder? Ja, das sieht man auch. Sie sind doch so verliebt. Ich sage immer, Reisemobilfahren ist die beste Paartherapie. Ja. Weil man wächst nicht nur zusammen, sondern man ja. muss sich auch immer neu organisieren. Ständig ne? auf engen Raum. Ne? Wenn man sich nicht versteht, äh, funktioniert es. Dann nicht. sollte man es lassen. Ich finde es spitze. Darf ich noch kurz zumindest Ihren Vornamen wissen? Ich bin doch Bernd. Und ich bin Doro. Bernd und Doro. Ich freue mich schon auf morgen, auf das nächste T-Shirt. Okay. <lacht> Bis morgen. Tschüss. Die Plätze natürlich hier in der ersten Reihe, die sind natürlich super, weil du hast natürlich dann hier echt Ruhe, du hast einen mega Blick, also diesen Platz anzufahren, auch wenn kein Reisemobiltreffen ist glaube ich, steht mal auf dem Programm. Also ich sehe, dass neben Ihnen ein Platz frei ist. Erzählen Sie doch mal, wie lange ist der denn schon frei? Der ist heute morgen wieder frei geworden. Ah, weil der Kollege sagte, dass der immer wieder schnell frei wird. Was Bis machen Sie denn abends? Gar nichts. Bisher waren es Tagesgäste. Aha, okay. Und Sie sind hier für das Reisemobiltreffen oder ist das eher zufällig? Nein, Reisemobiltreffen. Schon auch deswegen. Und ja. was sagen Sie bislang? Super. Toll. Alles ich finde, die machen das super, oder? Ganz toll. Also ich finde, das ist äh, so viel Arbeit, ich kriege das ja mit, weil ich stehe beim Personal mhm. und das ist der Wahnsinn, was ja. der Wolfgang, der ist glaube ich, äh, weiß ich nicht, 24 Stunden im Einsatz. Er hat, hat wirklich viel gemacht. Ja, ich extrem viel. <lacht> Absolut. Und äh, heute Abend gibt es glaube ich eine Ü40 Party. Ne? Ja. Ich glaube, wir haben keinen, den wir dann nicht mit reinnehmen dürfen. Weil ich glaube, wir haben den Durchschnitt, glaube ich, alle erreicht, oder? Alle. <lacht> alle. <lacht> ja. Das Und war, das, was ja. war mit dem Gewinn? Haben Sie was gewonnen gestern? Nee, nicht. Ich auch noch nicht. Ja. Heute. Heute. Ja. Ich habe gedacht, die besten Gewinne kommen heute. Ich glaube, wir machen heute richtig mhm. unser Rennen. Ne? Ja, genau. ja, dann wird ich Ihnen noch viel Spaß. Danke. Und dass Sie einen netten Nachbarn bekommen, ne? ja. Hier sind die fleißigen Helfer. Guck mal hier, ihr zwei, ne? Was hat mit den Reisetabletten hat nicht funktioniert. Das glaube ich nicht. Was ist denn das alles? Das ist ja unglaublich. Das sind heißt ja, alles ja. irgendwelche gepackte Tüten mit ganz vielen verschiedenen Preisen. Jetzt hätten wir ja hunderte von kleinen Einzelpreisen. Da haben wir immer schöne Tüten rausgepackt. Also sozusagen die Klüserater Wundertüte, ja? Ja, genau. Oh, super, Hammer. Weil bei so vielen Preisen kannst du das gar nicht... Da stehen wir ja morgen noch beim Verlosen. Ich denke, morgen gibt es noch mal eine Verlosung, ja, oder? Ja, die Firmen waren aber sehr, sehr spendabel. Da haben wir so viel zusammen hier. Ja, ich habe schon gehört, es müssen unendliche Werte sein. Ne? Ja, also Wolfgang schätzt so zwischen 25.000 bis 28.000 Euro. Wahnsinn! Da ja, sind auch viele Gutscheine dabei von Stellplätzen und Campingplätzen. Wow! Es sind also Stellplatzführer dabei. Es gibt zum Beispiel so einen großen Preisen, guck mal, die, äh, die Maschinen. Stühle, da hinten stehen große Stühle, der, Ach Achso, die noch. kann man auch gewinnen. Ja. Ich dachte, ja. die wären für dich. Nee. Hier? Ja. Ah, glaube ich. Also, der Niklas ist hier der Notar. Der überwacht alles damit auch alles mit rechten Dingen zugeht und hier nicht jemand mit den falschen Gewinnen nach Hause geht, ja? Man, ähm, Niklas, so unter uns, ne? Könntest du dafür sorgen, dass ich das eh bald bekomme? Ich würde dir auch eine Nintendo Switch dafür geben. Okay, Niklas, lass dich bloß nicht von irgendwelchen Frauen jemals in deinem Leben überreden, etwas zu tun, was du nicht willst, okay? Das gewinnen wir ja. Nee, nee, nee, nee, nee, das gewinne ich. Also eigentlich habe ich schon. Also das kann doch jetzt nicht wahr sein. <lacht> Drei Männer. Das ist doch eindeutig ein, ähm, da steht doch Mobilistin. Oh, Bester mobilist. oh, Preis. Wir hatten das jetzt hier gesponsert. RSM? Cool. Ja, das könnte ich gut gebrauchen. Kann man das auch zusammenklappen, ne? Ja. Könntet ihr bitte dafür sorgen, dass ich gleich ein Fahrrad bekomme? Klar. Ja, wäre das möglich? Ja, okay. Was äh, kann ich euch gut tun? Was hättet ihr gerne? Ganz nichts. Oh, ich kann euch nicht bestechen, ne? Nee. Ihr seid echt nicht zu bestechen. Hier Nein. sind die ganzen äh, Wahlen, also ihr wie die also ihr zieht das und dann? Äh, also wir verteilen natürlich die Lose an die Leute, die kommen und ja. dann kommt das alles in unser äh, mix -Wahl. Und dann ähm, wird gleich von zwei Kindern gezogen. Aber ihr seid nicht die zwei Kinder? Also nee, ich hab, nee. Ey, warum sagt ihr das denn nicht gleich? Die kommen gleich. Okay. Oh. Aber das finde ich ja mal richtig cool hier. Die Stühle wurden gleich mitgebracht. Das ist schlau. Und die ja, Getränke genau. auch? Oder wie? Nee, nee, nee. Und was sagen Sie dazu? Ist es bequem? Ja, sehr schön. Ja, ja. gerade ja. im Angebot. Ja. Leider verkaufe ich das nicht, sondern das ist mein Privat. Wir müssen es dann woanders kaufen. Ja, Leider ja. <lacht> <lacht> Wo sind wir hier? Klüsterrad oder Köln? Äh, hier ist auch wieder der Kölner Virus schön. Oh. Aber da ist aber jemand textlicher. Sind Sie Kölner? Ja ja. ja, ja. Jörg erfüllt jetzt noch einer Gruppe ein Wunsch. Er hat sich nämlich gewünscht, dass er ein bisschen anpackt spielt. <lacht> Und dann gehen wir jetzt mal hin. Ach, guck mal, hier, oh, das ist die Tafel. ist eine richtige Party, Hammer! Guten Tag. Sind wir hier richtig? <lacht> wir haben gedacht, wir machen jetzt mal eine kleine Überraschung von Camper zu Camper. Aber dass hier so viele Millionen sitzen haben, ist nicht mitgerechnet. Also hört mal zu, also, das ist ein ganz schöner Zug. Ist ja einmal ein Camper-Kollege, aber andererseits mittlerweile, das kann man auch sagen, ist da. Aber der auf dem Teppich geblieben ist. Er hatte jetzt erst einen Auftritt mit Marc Forster vor 16.000 Zuschauern, hat sich aber nicht nehmen lassen zu sagen, ich komme heute Abend hierher. Bitte mal bei meinen Camperfreunden, habe meine Klampe mitgebracht und spiele mal äh, ein paar Liedchen. Und der Jörg hat, hat bei der Fernsehsendung äh, Voice of Seniors den dritten Platz belegt und ich denke, das ist schon einmal ein besonderer hey. so, ich kenne noch ein Plätzchen. Das Problem ist: Kaum ist man Promi, hat man keinen Stuhl dabei. Zu der Gruppe ne? zu kommen, ist ganz toll. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ne? Und ähm, ja, der Jörg schreibt ja eigene Songs, und wir sind ja alles Reisende. Und äh, einige der Songs haben auch was mit Reisen zu tun. Ja, sogar ganz viel. Und entstehen eigentlich fast immer im Wohnmobil. Und äh, wenn wir länger stehen, dann manchmal sind es auch drei Songs pro äh, Aufenthalt. Hat er einen Song über Carado? Leider nicht. Wir sind nicht Markenbotschafter. Und wenn wir einen Song von Carado hätten, dann würden wir natürlich auch im Carado fahren. Ne? Und äh, letztes Jahr hat er hier in Klüsselrad erfahren, dass er bei The Voice Senior dabei ist. Achso, wir stoßen hier an, ne? Wir stoßen an auf... Äh, uns alle, ne? Prost. Von hier bis zum Horizont stehst dir unheimlich weit. Da wo du bist ist immer vor. aber jeder Schritt verkürzt die Zeit. Als du losgingst, hast du geglaubt, du seist Teil der Unendlichkeit dass deine Schönheit für immer bleibt und dass dein Glück immer oben treibt und dass die Liebe dir zufliegt und dass sie leicht wie eine Feder wär oh, hinterher weiß man immer mehr du nimm's nicht so ja. persönlich, dass es nicht das Ende ist Jeder Nacht fort für gewöhnlich, ein Sonnenaufgang unfassbar hell. Ich halte dich, du hältst mich, Liebe und fest, ich will mich an dich, du. Ich wollte doch unbedingt sehen, wie das dritte Tag-T-Shirt aussieht. Und sehe ich das so und nicht anders. Nee, Moment, das, das, das, nee, das Moment. Was ich da oben Nein, lesen das kann. kann. Ai, ai, ai, ai. Das ist ja, ist das jetzt ein Intelligenztest? Moment nee, achi, mal. Was ist das denn? geschrieben. Steht geschrieben. <lacht> QR-Code. Hier lesen. Was steht da? Moment. Ich bin 75 und auch wenn ich alt und Entfern? entdrücke, verschwinde ich nicht. Och ist so <lacht> süß. Ich habe schon gesagt, Sie müssen nächstes Jahr hier unbedingt eine, ähm, einen Shop oder eine Ausstellung machen. Ja. Weil das ist einfach grandios. Und jetzt geht es nach Hause? Hey. Ja, so in die Richtung. In die Richtung. Nicht in einem Stück. Durch. Nicht in einem Stück. Nein nein, nein. nein. Der Weg ist das Ziel. <lacht> ich finde, was Sie hier leisten mit diesem T-Shirt, das ist so toll. Ich finde das ganz toll. Und ich habe schon gesagt, wenn Sie nächstes Jahr kommen, Sie müssen unbedingt einen Shop aufmachen mit Ihren Entwürfen oder zumindest eine kleine Ausstellung. Weil das ist so kreativ, oder? Ja. Eine kleine Ausstellung mit, der, mit den Jahrgängen, die dann schon entstanden sind. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute und weiterhin: Der Weg ist das Ziel, dass es ein traumhafter Weg wird und, äh, und dass jede Tour eine Traumtour wird. Alles, alles Gute und ähm, Happy Birthday nochmal, ne? Danke. Tschüss! So, das waren echt schöne Tage, oder? Was sagst du Jörg? Also die haben das so toll gemacht hier und so toll organisiert. Mit dem Wetter hatten die auch mega Glück. Es gab eigentlich nur einen Tag, wo es ein bisschen schlechter war. Jetzt ist richtig heiß, fast so wie im letzten Jahr. Und ich denke... Das war echt ein toller, toller Abschied, auch gestern nochmal mit dieser spontanen Idee, mit dem spontanen äh, Vorwohnmobil, äh, wie nennt man das? Terrassenkonzert. Mobilterrassenkonzert war echt super. Ja, jetzt gucken wir mal, dass wir nach Hause kommen. Schatz, ne? das ist ein Video. Also. Ich hatte immer den Drang in mir, wusste, dass es irgendwann passiert. Letztlich ging's dann nur mit dir. Hey, reisende wie wir. Reisende wie wir. Reisende wie wir. Reisende wie wir. Reisende wie wir. Reisende wie wir. Lang gebraucht endlich war mein Zaun verraucht. Dank dir und deiner Leichtigkeit ist Zeit gleich Reisezeit. Wir Ersehen es so sehr, dann gab's kein Heil. Halt.